Hallo meine Pokefreunde und Pokénetten zur 33. Folge von Pokémon Blau. In dieser Folge werden wir das machen. Worauf ich keine Lust habe, dieser Fairy Zone. Ich mochte sie in keinem einzigen Spiel und dennoch müssen wir es schaffen, denn dort gibt es die geheime VM Surfer, die wir unbedingt fürs Spiel brauchen. Ähm, wir können zwar jetzt auch, äh, ich glaube, zur sechsten Arena gehen, aber ich würde gerne doch erstmal die äh, Safari-Zone machen. Das hier ist die Safari-Zone anscheinend. Da gehen wir jetzt mal hin. Oder ist es das? Ne, ist es nicht. Aber was ist denn das hier? Äh, okay, tolles Bild. Hallo. Fleckmon war hier, aber ich habe ihn nicht verstehen können. Ich glaube, er hat keine Zähne mehr. Flegmon? Flegmon, okay. Fleckmon hat keine Zähne mehr. Was soll das denn heißen? Der Wörter trägt den Spitznamen Fleckmon. Ach so. Er und Fleckmon ähneln sich sehr. Okay, das, er das erklärt Also, der Wörter, den alle Fleckmon nennen, äh, hat seine Zähne verloren. Fleckmon weiß eine Menge über Pokémon. Er besitzt sogar einige Fossilien ausgestorbener urzeit pokémon Uh. Uh, vielleicht kann er uns weiterhelfen, weil wir haben ja dieses Fossil in einer der ersten Folgen in der Höhle da gefunden. Ich weiß auch wie es weitergeht, wir müssen einfach hier drüben ruhig... Wo ich... Wir wollten uns das die angucken! Oh, das können wir ja auch noch machen... Du, du, du. Hallo! Vor dem Eingang zur Safari-Zone befinden, ein befinden sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Ja genau, das kostet Geld und ja, ich werde es ihr sehen. Der Erik sagt... Wo ist Sarah? Ich wollte mich hier mit ihr treffen. Oh, der Arme. Name Fleckmon. Ach, passend! Ein freundliches, aber sehr lahmes Pokémon. Und da kriegen wir sogar den Pokédex! Nee, kriegen wir nicht, oder? Schade. Aber wir haben es so gesehen gesehen. Das ist das Gute. Wir haben es gesehen. Name Schanera! Oh, Schanera ist so ein cooles Pokémon. Dieses Pokémon zu fangen ist reine Glückssache. Das gibt es auch nur in der Safari, glaube ich. Wow, what the fuck? Was ist mit dem Gefäß los? Warum, warum ist es so ge, ge, gedreht? So. Okay, das arme das arme chanera Mann, Mann, Mann. Hm? Oh, da haben wir was Interessantes gefunden. Da kann mir Satze ja mal helfen, hier durchzukommen. Hier oben ist übrigens die äh, Dieser Ball dort ist tatsächlich ein Pokémon? Ja, so sieht's, weil die zu faul sind und wollte, weil ein Sprite zu geben, sagen die, ey, der Pokémon ist ein Portoball. Dieses Pokémon ähnelt einem Pokéball. Und das haben die dann in, jedem, in jeder Generation auch gemacht. Und nice, wir haben einen Pokédex-Eintrag. Also wir haben es zumindest gesehen. Ja, wir haben es gesehen. Hier haben wir den Markt, aber ja, ich habe keinen Bock zu. Oh, mein Gott da unten ist auch noch mal ein Pokémon. Ja, aber wie kann ich das ansprechen? Geht das nicht? Ich weiß nicht. Ich werde jetzt nicht die Stadt komplett erkunden. Tut mir leid, aber dazu habe ich jetzt echt nicht irgendwie so richtig los. Das was ich jetzt auch finde. Kabuto! Ein Pokémon, das aus einem Fossil wieder erschaffen wurde. <lacht> ja, das hat in der ersten Gen... In der ersten und der zweiten Gen, glaube ich, auch, hat es einfach keine Augen. Bis da oben sind nämlich nicht die Augen, die Augen sind innen drin. So wie beim Mimik Mimikma, genauso. Mimikyu. Kangama, ein Pokémon, das seinen Nachwuchs in einem Beutel am Bauch trägt und immer weiblich ist. Ja, ich dachte immer, das wäre männlich, aber es ist immer weiblich. Genau wie Tauros, das immer männlich ist. Glaube ich. Außer ich glaube jetzt, scheiße, vielleicht sein, tut mir leid. <lacht> Gut, aber ich würde jetzt mal sagen, äh, nicht langs rumgerede, sondern hier ist die Safari-Zone. Safari-Spiel, oder wie ist es? Oh, Safari-Spiel, okay. Pokémon-Fangen. Für mich ist immer aus eine Safari-Zone. Nee, Safari-Zone, ja, genau. Äh, nee, ich kann nicht reden. Hi, bist du zum ersten Mal hier? Äh, in dieser Genia, die Safari-Zone besteht aus vier Abschnitten. In jedem Abschnitt findet man verschiedene Pokémon. Versuche sie mit Safari-Bällen zu fangen. Wenn du keine Safari-Bälle mehr hast, oder wenn die Zeit abgelaufen ist, endet das Spiel. Und hier kann man auch den Sunny Town glitch oder wie auch immer, glitch Town Glitch, wie auch immer, den kann man hier machen, aber den mache ich nicht, weil ich Angst habe, dass mein Spiel crasht. <lacht> ja, aber... Ich habe euch gesagt, dass, dass man hier einen Glitch machen kann, dass die Welt zerstört wird, dass alles glitschig ist. Bevor du dich auf die Jagd gehst, ge gibst, solltest du Raum für neue Pokémon schaffen und eine freie Pokémon-Box auswählen. Ja, oh, schön, das ist wichtig. Das sollten wir machen, wenn wir wirklich Pokémon fangen wollen. Habe ich überhaupt Pokébälle? Äh, nicht wirklich. Müsste ich einkaufen gehen, ne? Müsste ich machen, Mann. Ich mag die Musik. ist echt toll. Lass mich durch. Dann werde ich, denke ich, nochmal kurz. Mal eben. Ja, dann. Ah, wen soll ich denn weg tun? Ich tue, glaube ich, gar keinen weg. Ich mache einfach nur die. Ich werde nur die Box wechseln, damit wir auch sicher Platz haben und danach gehe ich noch mal nee wir kriegen doch wir kriegen doch Bälle bin ich doof wir kriegen doch hier Safari Bälle welche soweit ich jetzt weiß einfach Pokébälle sind nur halt für die Safari Zone und man kann sie nicht behalten PC von ah nein das ist Items PC von Max Items Spiel PC ist Pokémon nein geh doch drauf. Dankeschön. pokémon boom Box wechseln damals ist po die Box wechseln das ist so ein scheiß Feature ja, man muss immer speichern. Dann musst du eine Box auswählen. Dann speichert es. Und dann ist die Box... Es ist dumm gemacht damals noch. Aber es ging ja nicht anders. Es war der Game Boy. Was willst du da machen? Soweit ich weiß, ging es dann halt erst so richtig mit dem Game Boy Advance. Ja. Wahrscheinlich wird mein nächstes Pokémon Let's Play... Äh, das Let's Call Pikachu und Evoli sein. Wahrscheinlich. Einfach, weil es das, das Neue ist. Und ich... Vielleicht sogar die Chance habe, das so Let's Playen. Vielleicht, wahrscheinlich, ja. Und deshalb kann ich, kann ich das vielleicht machen. Mal gucken, ob ich Lust habe. So, jetzt werden wir gefragt. Willkommen in der Safari-Zone! Für, ne für nur 500 Poké-Dollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, möchtest du auf die Jagd gehen? Klar. Das kostet 500 Poké-Dollar. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. Mike erhält 30 Pokebälle. Safari-Bälle, genau. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie der Glitch geht. Ich glaube, man muss einfach hier stehen, speichern, raus und rein und dann irgendwie geht das. Und hier spielt die Entwicklungsmusik, warum auch immer. Tipps für Trainer. Drücke Start, um nachzusehen, wie viel Zeit du noch übrig hast. Da. Ja, so gesehen 500 Schritte haben wir. Und derzeit müssen wir das, die Quest machen. Rasthaus. Was sind die Quests? Das werden wir euch zeigen. Sobald wir es finden, das Item. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Okay. Sarah. Wo ist bloß mein Freund? Eric hingegangen. Oh. Das sollte mir Eric mal Bescheid sagen. Ach, der kommt schon drauf. Das sind die, äh nidoking Statuen und gibt es jetzt überall Pokémon starke wahrscheinlich oh, starke wahrscheinlich dachte ich Äh, ja fangen wir's mal Puh. und haben wir Glück nein natürlich nicht Das ist doch Level 22 wir würden Level 22 Nidoran Weiblich haben yo aber ich glaube ich gehe gerade die falsche Richtung ich glaube nämlich dass man nach links muss oder No... Area 2? Okay... Ich weiß nicht, ich laufe mal ein bisschen da rum, ich habe keine Ahnung hier. Vielleicht brauche ich auch mehrere Tries. Mehrere Versuche. Wir werden. Ich hoffe, ich werde die Crest in dieser Folge schaffen. Ich will es schaffen in dieser Folge. Oh, wir haben schon so viele... Schritte verkackt, ja? Das ist so nervig. Oh, ein Item! Das könnte es sein, das könnte es sein! Nee. Dann ist das da oben vielleicht. Oh mein Gott, dann gehe ich da gleich hin. Was ist das hier? Ein Rasthaus. Okay. Hallo, hallo, red mit mir! Viele hast du gefangen. Ich bin total erschöpft. Gar keine. Ich habe einen Scharnierer gefangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Ja, Scharnierer ist wirklich gut. Was für ein Spaß. Aber jetzt bin ich hundemüde. Oder auch Hunde pleite. Oh, ja, Hunde genau. Nee, Bankrott. Fuck, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts! Kein Pokémon, bitte. Kein Encounter. Shit! Wie komme ich denn da hin, da unten? Ich weiß nicht mal, wo das ist. Wenn ich nicht jetzt gleich nicht schaffe, dann werde ich einfach ähm, oder zu so gucken. Na, ja, wir brauchen noch auf jeden Fall Pokémon, also Platz für Pokémon. Oh fuck, wir sind hier glaube ich komplett falsch. Habe ich total das Gefühl, dass wir hier komplett falsch sind, Mann. Das ist nichts gut. Ein Dodo, das habe ich nicht mehr. Habe ich nämlich nicht mehr. Noch mal eine neue gefangen. Deshalb können wir es mal versuchen zu fangen. Man kann das, das Pokémon mit Stein bewerfen oder mit Lehm oder sowas. Man manchmal zumindest. Und das Pokémon ist geflüchtet. Ja, die können hier eh nur flüchten. Oder bleiben. Ja, komm, Hals Maul. Auch weh nicht. Nein. Äh, Tippstrainer. Die verbleibende Zeit verstreicht nur, wenn du läufst. Ja, das weiß ich. Ach. Nee. Ah fuck, jetzt habe ich. Ah, jetzt habe ich Schritte. Oh mein Gott, wie viele Schritte? Schon die Hälfte ist weg. Das ist ein richtiger Scam hier. 500 Poké Dollar für 500 Schritte, Mann. Damn. Tipps der Trainer. Finde das versteckte Haus. Dann gewinnst du eine VM. Ja, aber ich glaube, man findet man braucht. Ja, genau, das versteckte Haus ist der, der Typ Fleckmann heißt. Wir brauchen aber erstmal die Zähne, sonst gibt er uns, glaube ich, nichts. Die goldenen Zähne. Das ist das, was ich jetzt weiß. Oder gibt einfach ein extra Item? Ich weiß es nicht, aber. Soweit ich weiß, ist es da irgendwo Links. Glaube ich. Fuck. Wo bin ich jetzt? Bin ich falsch? Ich bin anscheinend falsch. Scheiße. Meine Schritte gehen mir total aus. Warte. Ich will mal was probieren. Das verschwinde nicht. Okay. Nur wenn ich richtige Schritte gehe. Nicht wenn ich gegen die Wand laufe. Immerhin. Immerhin. Jo. Was haben wir hier? Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Laufe durch das hohe Gras und schaue. Tauch, lass sie auftauchen. Okay, was kriegen wir jetzt? Ein Para. was komisch aussieht in der Gen. Komm. Wir haben so viele Safari-Bälle. haben sie nicht extra gekauft? Lass mal versuchen, irgendwas zu fangen. Komm, bitte. Irgendwas. Das will aber nicht. Hier ein Stein! Bam! Voll Logik, ne? Am Anfang werden wir sonst würden wir sterben durch Tauben und Ratten. Aber hier können wir sich mit äh, können wir mit Steinen auf kakama schmeißen und die hauen einfach nur ab und greifen nicht an. Hier dürfen wir einfach so ins hohe Gras ohne Pokémon, aber sonst nie. Oder wie? Was kann Was machen wir keinen Sinn? aus der ist halt Pokémon-Logik. Äh, Köder. Hier. Nom, nom, nom, nom, nom. Hm, lecker, oder? Bam. Komm. Irgendwas. Das muss ich hier gelohnt haben? Ich habe so viel Geld ausgegeben. Bleibt drin. War ein Gefehl. Oh. Komm, letzter Versuch. Letzter Versuch. Ach, dann sei doch leise. Dann lass mich in Ruhe. Wenn du schon auftauchst, dann lass dich auch fangen, Mensch. Ich versuche mal da links hinzugehen. Oh Gott. Surfer. Oh nein. Aber Surfer kriegen wir doch erst von dem Typen. Die vor allem. Oh, ein Nidora... Nid Nidorina! Fuck, das wollte ich nicht fangen! Nein, ich will es nicht fangen! Shit, ich wollte es gar nicht fangen. Das war's versehen. brauche die Bälle eh nicht, also... Ja, meine Schritte sind down... Äh, down, genau. Nee, meine Schritte sind verschwendet. Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal einen Cut machen und gucken, wo es welchen Weg wir gehen müssen. Seht ihr? Hier ist ein Riehorn Und wir können einfach so als Mensch hingehen, sagen, äh, yo, hier, Ball, Boom. Kannst du bitte drin bleiben? Nein. Okay, jetzt haut er ab. Oder auch nicht. Oh Stein, lass ihn die Sachen wütend machen, dass er auf uns zu rennt. Das ist schlau. Es flüchtet. Oh, was ein Feigling. Bitte... So oh, vielleicht ist das ja der richtige Weg gewesen. Und ich bin den an falschen Weg gegangen. Oh mein Gott. Äh, Areal 2. Hm. Die Zeit ist um. Du hast verkackt. War die Jagd erfolgreich? Bis uns bald wieder. Nein, war's nicht und ich werde äh, einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich weiß, wo wir hin müssen. Ja. Yeah. Okay, Leute, ich habe mir jetzt äh, erkundigt und ich weiß nun, wie man das machen muss und die Geschichte war falsch. Man muss einfach nur zum Haus und dann kriegt man eigentlich auch schon äh, das Surfer. Die goldene Zähne, ich weiß gar nicht für was die waren, das war nicht für den Typen. Ich dachte immer, das war für den Typen, sonst würde er nicht reden. Aber anscheinend war das doch nicht so. Also wir waren eigentlich schon richtig, wo wir waren. Wir müssen eigentlich hier einfach rechts hier durch. Das war richtig. Jetzt nach oben, nach ganz oben und dann nach links im Ausgang. Da waren wir auch. Das mache ich dann mal eben. Die könnt mir gerne begleiten. Oh, könnt mich begleiten. Ähm, ein Over, den hätte ich schon gerne so. Wollen wir es fangen? Aber es hat keinen Bock und es. Oh, steht aber nicht. Vielleicht haben wir nur eine Chance. Okay, ich benutze einen Köder, wenn es sich flieht. Okay, nice. Köder. Ja, komm, friss. Meine Eier fressen. Vor allem, Owei hat hier einen ganz komischen Sprite. Und zwar ist da ein riesiges Ei noch dabei. Warum auch immer. Normalerweise ist es niemals da. Das ist übrigens nur in dieser, in dieser Gen so. Hier ein Stein. Bam! Was wird's jetzt? Jetzt habe ich dich kaputt gemacht. Und. Ja, jetzt weint es. Shit. Okay. Mhm. Ich weiß auch welchen Weg. Diese, Das ist eigentlich alles schon richtig gewesen. Da rechts, da oben. Es gibt ja auch richtig viele Items, aber ich habe jetzt keinen Bock hier zu suchen. Hier ist nach oben und nach links. Gerade durch. Ja, das weiß ich. Du, du, du, du, du. Nicht da, dort. Jetzt haben wir nämlich schon. Oh, jetzt haben wir schon so viel verbraucht. So viele Schritte. Aber das ist richtig. Denn jetzt machen wir einfach das gleiche, was wir vorhin gemacht haben, und zwar... Aber diesmal keine Umwege oder Fehler. Ach Junge, komm, hau ab! Tschüss! Ich mache das mal ganz schnell hier eben. Und die goldenen Zähne, die sind, soweit ich weiß, auch auf dem Weg. Shit, ist das hier richtig? Oder dort? Hier! Ich sag hier! Aber ich glaube hier ist es richtig. Und Chineera, oh mein Gott! Und Charnier ist richtig selten hier. Komm, lass uns fangen. Was? Ich hab das verfehlt? Das kann auch passieren? What the fuck hier Köder erstmal. Damit er es nicht sofort obhaut. Aber trotzdem flieht es. Das nimmt den Köder und flieht. Okay. Noch eins? Natürlich nicht. Ein Rihorn. Ein Rihorn ist auch richtig geil. Dass ich hier sogar noch eine Weiterentwicklung und zwar... Raus, nee. Oder ich weiß es gerade gar nicht ich habe nie Glück hier bei bei bei der Safari Zone. Nie. Ich hasse sie. Das einzige das einzige Grund, warum ich hier bin, ist wegen der VM. Die brauchen wir auch, sonst kommen wir nicht weiter. Und sobald weit wir die haben, können wir endlich weitermachen. Yeah, und zwar so, ich weiß wenn man fliehen will kann man auch fliehen man kann jetzt nicht sagen nö, du kannst nicht fliehen das ist immer so dass man fliegen das ist ja hier ein Stein bam bitte geh nicht noch ein Stein wollte ich zwar nicht habe zu zufällig schnell gedrückt und jetzt bist du richtig aggro und jetzt rennst du in meinen Pokeball rein und bleibst für immer drin oh. leider nicht blup, blup. oh ich dachte gerade schon das wäre was aber nein, natürlich nicht. Nein. Oh mein Gott, wir haben es gefangen! Wir haben einen Rihorn! Brauchen wir zwar nicht, aber. Hey! Immerhin! Ein Stachler-Pokémon! Der Knochenbau dieses Pokémon ist tausendmal härter als der ein der als der eines Menschen. Okay. Interessant. Oh fuck, wo müssen wir lang? Oh, ein Item. 44. Keine Ahnung, was es ist. Habe ich jetzt gerade keinen Bock zu gucken. Fuck, wir müssen hier hoch. Bin mir sicher. Was ist das? Protein! Ach komm, setzen wir Protein ein. Das ist einfach nur Itemsverschwendung. ist einfach nur Platzverschwendung hier sowas. Protein äh, Ja, Taubos kann haben, I don't care. Okay, tut. Ähm. Jetzt runter. Ja. Und dann kann man hier raus, glaube ich. Tipps zu Trainer: Bis zum geheimen Haus ist es nicht mehr weit weg. Jo, das ist der richtige Weg hier. Und nun, ich glaube, oh, das ist eine Szene: Das sind die Szene. Goldszene. Äh, Belohnung: Wer die Goldszene des Parkwächters der Safari-Zone findet, erhält eine Belohnung. Finder melden sich bitte beim Parkwächter. Aber wo ist der Typ? Keine Ahnung, wo es der ist. Und nochmal eine TM. Und hier haben wir ihn. Wir haben noch 167 Schritte. Okay, wir haben aber noch die Items. Dann möchte ich gerne gucken. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr, oder? Warte, was ist das für eine... Al Schädelwumme! <lacht> Könnten wir vielleicht... Totok beibringen? Doppelteam? Ach nee, du. Nee, du. Doppelteam vielleicht... Für, für, für, für, ja. Äh, Schmeißt ich das weg? Und hier haben wir ihn. Oh, endlich! Du bist der Erste, der das versteckte Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch! Du hast gewonnen! VM03-Surfer! Gut, und jetzt können wir den Rest der Zeit nutzen, um Pokémon zu fangen, wenn wir Bock haben. Ich glaube, das machen wir sogar. Wie können wir nicht durchnehmen. Jo, ich lasse es noch eben die, die Zeit ablaufen. Äh, glaube ich. Na, ja, die 100 Schritte, die machen wir jetzt noch im Video. Ansonsten werden wir in dieser Folge nicht mehr wirklich viel los machen. In der nächsten Folge werden wir dann äh, endlich weiterkommen. Hoffentlich. Jo. Oh, warte, wir können ja schon mal Surfer beibringen, ne? Machen wir das mal. Das machen wir jetzt mal. Surfer beibringen. Was? Relax, du kannst Surfer? Wie soll das denn funktionieren? What the fuck? Relax, Mann. Damn. Skröte kannst du lernen. Ich habe keine Ahnung, warum hier diese Musik läuft. Ich finde die vatania wald musik hier viel passender. Ehrlich gesagt. Und die ist ja auch im Remake genommen worden. In der zweiten Gen gibt es keine Safari-Zone. Das brauchen wir auch nicht. Ein ober Hat es diesmal Bock? Ich glaube, wenn es auch die Bälle aus... Wir können auch einfach vorab... Vor das halt abbrechen, das weiß ich. Und ich glaube, wenn die Bälle ausgehen... Äh, haben wir eh keine können wir eh nichts mehr machen außer Items suchen oh, wir haben einfach von Nova empfangen okay nice warum nicht guck das Ei Pokémon dieses Pokémon werden nicht diese Pokémon werden oftmals für Eier gehalten bei Gefahr bilden sie Rudel die Attac attackieren okay gut damit breche ich hier mit ab zurück Fuck. Äh. Okay. Uh abbrechen kann man nicht abbrechen Normalerweise kann man vorzeitig abbrechen aber hier anscheinend irgendwie nicht warum auch immer Okay. Ja, aber ich wie gesagt, ich würde die Folge halt nicht beenden weil ich dachte mir schon, vielleicht fange ich ja noch ein Pokémon wie jetzt gerade Ja, die, ich zieh die Folge jetzt gerade einfach nur extra lang Tut mir leid Tut mir leid, Mann. Tut mir leid LOL Dein Ernst? Krass, Mann. Oh nein, ich, ich... Nein. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das fange. Ich glaube, ich hab das sogar schon. So, wir haben... auch oh, noch zwölf Schritte. Okay. Verschwenden wir die hier mal so. Tut mir leid. Aber damit würde ich dann sagen, danke fürs Anschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Oder wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. An den Seiten könnt ihr drinnen da draufklicken. Das sind richtig geile Sachen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es nicht heißt, da fahre Sondern Pokémon Blau. Haut rein!